Gut, vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal, vielen Dank, dass alle gekommen sind. Das freut mich dass wir uns diesem Thema widmen können. Und es ist vielleicht auf den ersten Blick nicht das spannendste Thema, wenn man aus einer Perspektive schaut, was ist alles immer neu. Die Wissenschaft interessiert sich immer für das Neue und Erinnerungen. Das wirkt erstmal so ein bisschen angestaubt. Aber ich hoffe, ich kann heute zeigen, dass es nicht unbedingt so sein muss. Ich würde mich trotzdem vorher noch kurz dafür interessieren, welchen Hintergrund die einzelnen Teilnehmerinnen hier haben. Ähm, von den Leuten von hier weiß ich es jetzt einigermaßen, ähm, aber vielleicht könnt, ich mal. Mhm. könntet ihr ähm, vielleicht nochmal kurz sagen, was für ein Background ihr mitbringt. Ja. Ähm, ich komme vom Historischen Museum hier in ähm, Frankfurt und wir planen derzeit eine Sonderausstellung, die im März nächstes Jahr eröffnet wird, ähm, zum Vergessen und Erinnern. Ähm, ja, und da passt eigentlich äh, mein Vortrag wie die aufs Auge, weil wir ähm, beschäftigen, beschäftigen uns natürlich mit. Ähm, ja, historischen Praktiken erinnern, aber eben auch in Alltagspraxen. Ähm, und da spielt natürlich das Digitale so eine Rolle und das nimmt dann eben auch einen Raum. Da bin ich mal gespannt, was ich so, also, was mitnehmen kann in die Ausstellung, was sie dann wiederfinden werden. Hoffe doch. <lacht> ich ja. Ich bin auch ich bin von der DBK, ich bin im E-Learning-Team, die Mediengestalterin, quasi immer alles ist alleine. Und ja, mich hat das Thema einfach interessiert. Ich habe das über Xing erfahren, dass das im Monat einmal stattfindet. Und ja, bin gespannt, was da noch vorgetragen wird. Ja, ich bin eine Privatperson und unter dem Titel habe ich natürlich besonders an Bibliothek gedacht. Mhm. Willkommen. Ja, schade, ich nicht, aber, aber wir äh, widmen uns eben ähm, aus unterschiedlicher Perspektive. Vielleicht ähm, ist dann gerade diese Perspektive von Ihnen äh, sehr spannend. Gut, ähm, ich möchte anfangen mit äh, der Frage, wie ich denn überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Ähm, und es war tatsächlich eher durch Zufall. Es gab eine Tagung in Augsburg, die sich mit Kommunikationsgeschichte beschäftigt hat. Und für mich war damals beim Einstieg die Frage, was kann ich denn da überhaupt machen? Was könnte man denn da für ein Thema präsentieren? Und habe mich da erstmals mit nostalgischen Subkulturen beschäftigt, und zwar mit Steampunks. Es ist eine Subkultur, die sich mit der Frage beschäftigt, wie man im Prinzip ähm, Medien, alte Medien bzw. neue Medien so äh, modifizieren kann, dass sie wieder aussehen wie alte Medien, also mit Holz und mit Messing und ähm, die Funktionen aber weiterhin bestehen bleiben von neuen Medien. Aber diese Faszination für die Ästhetik alter Medien war da eben ganz stark, ähm, verbunden immer mit auch einer gewissen Medienkritik und Technologiekritik. Ähm, und so bin ich zu diesem Thema Mediennostalgie gekommen. Ähm, werde ja aber jetzt erstmal ähm, einen weiteren Bogen spannen, weil ich es für wichtig halte, dass man am Anfang sich erstmal mit der Frage beschäftigt, wie die Wissenschaft dann überhaupt mit Erinnerung umgeht. Ähm, es gibt eine längere Tradition, sich mit Erinnerung zu beschäftigen. Ähm, diese wissenschaftliche Perspektive möchte ich erstmal ähm, zeigen. Äh, welche Ansätze gibt es überhaupt, sich mit Erinnerung auseinanderzusetzen? Und werde danach dann Stück für Stück zeigen, was die kommunikationswissenschaftliche Perspektive ist auf dieses Thema, weil ich selber Kommunikationswissenschaftler bin, mich also mit der Frage beschäftige, welche Rolle Medien und Kommunikation grundsätzlich beim Änderungsprozess spielen. Um dann am Ende nochmal zu zeigen, wie ich das so ein bisschen in meiner Dissertation gemacht habe, ich werde da nicht zu stark drauf eingehen, weil ich glaube, diese Frage des digitalen Erinnerns viel weiter ist, als die, die sich nur mit Mediennostalgie beschäftigt. Die Einstiegsfrage muss eigentlich immer sein, wie und warum sich Menschen überhaupt erinnern. Da gibt es mehrere Perspektiven drauf. Aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive ist es besonders interessant, danach zu fragen, wie denn Menschen ihre Identität konstruieren. Also die Frage, wie sie über ihre Lebensgeschichte nachdenken, wie sie die zusammenbauen, sich selber betrachten, wenn sie zurückschauen auf ihr eigenes Leben. Hartmut Rosa hat sich zum Beispiel mit dieser Frage beschäftigt und sagt, in der alltäglichen Identitätsarbeit, die wir leisten, um zu verstehen, wer wir sind, haben wir stets mehrere Zeithorizonte, an denen wir uns orientieren. Das heißt, natürlich die Vergangenheit einen wichtigen Baustein dessen darstellt, uns zu verstehen und unsere Identität auszubilden. Und ähm, dieses Zitat von Sebald und Weiland finde ich immer ganz äh, treffend, die sagen, mit sich identisch zu sein bedeutet, sich selbst als kontinuierlich in der Zeit verstehen zu können. Und diese Perspektive war mir immer sehr wichtig, auch in meiner Dissertation, weil es nämlich darum geht, beim Erinnern und insbesondere beim nostalgischen Erinnern, ähm, wie man mit Diskontinuität umgeht. Das heißt mit der Frage, wenn man mit Wandel konfrontiert ist, mit ähm, Veränderungen und auch mit Verlusterfahrungen durch Wandel, die Frage, ähm, wie schaffe ich es denn, ich selbst zu bleiben oder auch mich anzupassen an die gewandelten Umstände. Und diese Frage hängt eben stark mit Erinnerung zusammen, also mit der Frage, eben, wie ich zurückschaue auf das, was ich eigentlich unter mir als Person vorstelle und meinen Lebensweg. Hier sieht man natürlich, dass Medien von Anfang an eine Rolle spielen, also Fotobücher sind natürlich, oder Fotoalben sind natürlich eine Art Erinnerung auch über Medien festzuhalten und diese auch immer wieder zu verwenden, um sich selbst zu erinnern. Aber diese rein individuelle Perspektive auf das persönliche Erinnern ist eben nur eine, und viel spannender ist es, wenn man sich natürlich auch damit beschäftigt und die Frage dann erstellt, wie Gesellschaft sich eigentlich erinnern kann. Eine Perspektive, die dabei natürlich eine ganz typische ist, ist die nach Geschichte zu fragen. Also die Perspektive darauf, wie eigentlich eine Gesellschaft meistens aus einer Nationenperspektive zu einer gesellschaftlichen Geschichte kommt und in dieser Perspektive eben auch kollektive Identität herstellt. Das heißt auch hier wieder die Frage der Identität und dort gibt es verschiedene Perspektiven auf die Frage, welche Rolle Geschichte überhaupt hat. Spannend finde ich immer diese Perspektive von Benedikt Anderson, der sagt, um eine Gesellschaft zu schaffen oder zu konstituieren, die versteht, wer sie ist, Menschen, die kollektive Identität ausbilden und ähm, sich etwas zuordnen können, einer Nation zuordnen können, ähm, haben so etwas wie eine Imagine Community, stellen sich also vor, dass sie Teil einer Nation sind und brauchen dazu eben bestimmte Angebote. Ja, und ähm, Geschichte ist eben eines dieser Angebote, das mir hilft, zu verstehen, warum ich denn überhaupt mit diesen Menschen in Verbindung stehe, die sich zum Beispiel einer Nation zugehörig fühlen. Es gibt aus der Erinnerungsforschung dann Perspektiven, die eine gewisse Radikalität haben, wie zum Beispiel Pierre Nora, der sagt, dass Geschichte und Erinnerung zwei fast schon gegensätzliche Arten sind, sich mit Vergangenheit zu befassen. Seiner Meinung nach ist es so, dass die Geschichte, dadurch, dass sie über wissenschaftliche, kritische Aufarbeitung funktioniert und versucht, eine Art ähm, objektivere Perspektive auf Vergangenheit zu gewinnen, ähm, wo der Objektivitätsbegriff natürlich sehr schwierig ist, aber zumindest anhand von Quellenmaterial Vergangenheit aufzuarbeiten, ähm, dass diese Perspektive in Widerspruch steht mit der Art und Weise, wie Menschen erinnern, was ähm, spontaner ist, was ähm, nicht den Anspruch hat, eine konkrete Vergangenheit, die für alle allgemein verbindlich ist, zu diskutieren, sondern was immer etwas auch sehr Persönliches hat und was sehr Fluides. Ja. Und äh, diese zwei Perspektiven so getrennt zu betrachten, ähm, ist eine ja, ein Ansatz von Pierre Pianora gewesen, aber auch später im weiteren Verlauf ähm, hat man sich dann mit dieser Frage mehr beschäftigt, wie eigentlich auch Geschichte und Erinnerung zusammenhängen. Also dass die eben nicht nur quasi Geschichte das Resultat ist, wenn, wie er es hier beschreibt, ähm, wenn äh, Erinnerung quasi getilgt wurde durch Geschichte. Ähm, aus einer soziologischen Perspektive war der erste, der sich mit dieser Frage des kollektiven Gedächtnisses beschäftigt hat, Maurice Halbwachs. Und man könnte sagen, dass das quasi die dritte Säule ist, die zwischen dem individuellen Erinnern und der Geschichte besteht. Also das war die Überlegung, es kann doch nicht alles sein, dass wir auf der einen Seite diese institutionalisierte Form der Geschichte haben, dass einzelne Personen sich erinnern, aber irgendwie ist da doch noch mehr dazwischen. Und das ist eben diese Idee des kollektiven Gedächtnisses, die er diskutiert hat. Und ähm, auch hier die klassische Perspektive wieder, die ich schon mehrfach angedeutet hatte. Äh, es ging um die Frage, wie man eigentlich Gesellschaften, ähm, über, die, die sich in Wandelperioden befinden, gerade auch aus der Perspektive der Moderne zu, seiner, zu seinen Lebzeiten, wie man es schafft, eigentlich Verbindungen zwischen Menschen herzustellen, dass sie Gemeinschaften bilden und wie sie es eigentlich schaffen, diese Gemeinschaften zu pflegen. Und hier ist sein Ansatz gewesen, mit diesem Satz finde ich ganz gut zu deuten, the memory of a society extends as far as the memory of the groups composing it. Also er hat eine sehr gruppenspezifische Perspektive gehabt und sich gedacht Menschen teilen Erinnerungen haben gemeinsame Erinnerungsbestände an die sie sich anlehnen können und die Frage an der Stelle ist eben auch wie dadurch eine Gruppe zu einer Identität findet und zu Zusammenhalt. Gerade wenn sie eben mit Wandel konfrontiert ist und sich vieles verändert. Mit Medien hat sich Maurice Halbwachs nicht besonders viel beschäftigt. Und eine, ein Kritikpunkt bei ihm ist dann auch immer, dass er diese Ebene der Gruppenkommunikation sehr losgelöst von Medien versteht, obwohl er selber in bestimmten, an bestimmten Stellen seiner Werke auch immer wieder auf Medien eingeht, aber sie nicht wirklich systematisch betrachtet. Das heißt, hier gibt es so eine, eine Beschreibung von ihm, dass er einen Spaziergang durch London macht, und ähm, dabei nennt er selber bestimmte kulturelle ähm, Objektivationen, nennt man das, also bestimmte kulturelle ähm, Medien in dem Fall, an denen er sich auch orientiert hat und die seine Erinnerungen auch mitgeprägt haben. Also zum Beispiel, dass er in seiner Kindheit ein Buch gelesen hat, in dem es um äh, London ging und er sich in dem Moment, in dem er sich dort bewegt, auch daran erinnert. Ja. Ähm, die wohl bekanntesten Autoren im Feld Erinnerungsforschung, gerade eben aus dem deutschen Kontext, sind Jan und Aleida Assmann, die eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf Erinnerung werfen. Interessanterweise gab es eben am Anfang diese soziologische Perspektive von Maurice Halbwachs, die dann aber relativ in Vergessenheit geraten ist in der Soziologie selbst oder in sozialwissenschaftlichen Perspektiven und die Kulturwissenschaft hier stark übernommen hat, das Feld der Erinnerungsforschung. Und der Ansatz, der hauptsächlich von Jan Assmann eben entwickelt wurde, ist, dass er sagt, man muss kollektives Gedächtnis nochmal aufteilen. Es gibt zum einen das kommunikative Gedächtnis und dann das kulturelle Gedächtnis. Und hier merkt man schon, dass beim kulturellen die Frage von Medien eine viel größere Rolle nochmal bekommt, als allein über die Kommunikation selbst. Und da gibt es verschiedene Eigenschaften, die ja diesen Gedächtnisformen zurechnet. Also es gibt zum Beispiel da diese Vorstellung, dass das kommunikative Gedächtnis einen Umfang von 80 Jahren hat, weil das drei Generationen umfasst. Das heißt, wenn jemand stirbt, dann wird ein bestimmter Anteil dieses, dieser Erinnerung nicht mehr weitergegeben, außer es ist nicht zu dem Zeitpunkt schon passiert an die nachfolgenden Generationen. Und so bewegt sich im Zeitverlauf dieses kommunikative Gedächtnis mit den Generationen mit. Und ähm, im kulturellen Gedächtnis, sagt er aber, ähm, haben wir eine andere ähm, Lage, weil das eben nicht mehr gebunden ist an die einzelnen Personen in diesen Generationen, sondern es Möglichkeiten gibt, diese Erinnerung auch festzuhalten in, in Medien. Ja, also die Art und Weise, wie Gruppen zum Beispiel dann dafür sorgen, Institutionen dafür sorgen, dass Erinnerungen gebunden sind in was auch immer, Büchern, Riten, bestimmten Traditionen, was auch immer man dort alles verwenden kann, um das zu tun, die unterscheiden eben diese Gebundenheit an die einzelnen Personen im Generationenverlauf. Und so unterscheidet sich natürlich auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird über Erinnerung. Also wir haben da eine mündliche Weitergabe über die Alltagskommunikation. Sie ist gruppengebunden, viel flüchtiger und veränderbarer und sehr alltagsnah im kommunikativen Gedächtnis. Und im kulturellen Gedächtnis ist es vielmehr so, dass es eben institutionalisierte Kommunikation ist, dass es diese kulturellen Objektivationen gibt, dass es gruppenbezogen ist, aber eben nicht gruppenabhängig oder gruppengebunden in dem Fall, dass es fixierter und tradierter ist, also eine Beständigkeit hat über die Generationen hinaus und dass es alltagsfern ist, was nicht heißt, dass es keine Rolle im Alltag spielt, sondern dass es eben über den Alltag verschiedener Menschen hinaus eine Gültigkeit hat. Dass Menschen in ihrem Alltag das als einen Punkt identifizieren können, mit dem Sie sich selber auch ähm, ja, identifizieren können und verbinden können, in Ihrer Vorstellung zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, die dieses kulturelle Gedächtnis auch geteilt. Ähm, was ganz entscheidend ist, ist, dass beim kulturellen Gedächtnis es eine Agency braucht. Das heißt, dort sind bestimmte Personen, Institutionen, in dem Fall hier auch Institutionen, Körperschaften, Nationen, Staaten, Kirche und so weiter und so fort, sind alles Institutionen, die sich darum bemühen, bestimmte Formen von Erinnerungen festzuhalten. Und diese Agency, also dieses, diese Zielsetzung, auch das zu tun, ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, zu fragen, welche Formen und welche Inhalte von Erinnerungen eigentlich weitergegeben werden und noch auftauchen im Narrativ und welche vielleicht nicht mehr. Und hier nochmal, ähm, Leider Assmann hat das hier aufgeführt, ähm, dass das mit Memorial, memorialen Zeichen, Symbolen, Texten, Bildern, Riten, Praktiken, Orten und Monumenten passiert, also eine ganze Menge von Möglichkeiten in der Gesellschaft bestehen, dass man, ähm, dass man es schafft, Erinnerungen auch festzuhalten, eben über die Kommunikation des, der einzelnen Generationen hinaus. Das da links ist das NS-Dokumentationszentrum in München übrigens. Ein Kritikpunkt an diesen ganzen Ansätzen ist eben immer gewesen, dass die Rolle von Medien entweder simplifiziert oder überhaupt nicht vorkommt. Und das ist natürlich, wenn man sich heute mit Erinnerung beschäftigt, ein ganz entscheidender Punkt, die Frage, wie denn überhaupt Medien eine Rolle spielen, eben Medien nicht nur im kulturwissenschaftlichen Sinne als Bücher als ähm, bestimmte Form von äh, Architektur oder Statuen oder was auch immer, sondern auch aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, gerade ähm, natürlich auch neuere Medien, elektronische Medien, digitale Medien ähm, und so weiter. Alles, was auch den Bereich der Massenmedien umfasst. Das sind alles Fragen, die nicht besonders viel Raum bekommen haben in der Forschung bisher. Ähm, Kritiker an der Stelle ist hauptsächlich auch Martin Zierholt, der in seiner, ich glaube auch, dass es seine Dissertation war, diese Kritikpunkte vorgebracht hat und gesagt hat, es funktioniert einfach auch nicht mehr, wenn man die Medienentwicklung sich anschaut, dass man diese Trennung, die die asmans machen, zwischen kommunikativen und kulturellem Gedächtnis macht, dass man die noch weiter so aufrechterhalten kann. Weil Menschen in ihrem Alltag... Auch Medien verwenden, Erinnerungsmedien und genauso auch, aber die Medien mehr und mehr die Erinnerungen der einzelnen Personen aus ihrem Alltag in Öffentlichkeiten zulassen und holen. Diese, diese Ausgangspunkt war auch für meine Dissertation entscheidend, nämlich danach zu fragen, welche Rolle digitale Öffentlichkeiten und generell aber auch mediale Öffentlichkeiten dabei spielen, wie Gesellschaften heute über Erinnerungen diskutieren und sich über Erinnerungen austauschen. Ähm. In der Kommunikationswissenschaft gibt es eine ganze Reihe an Modellen. Öffentlichkeit zu modellieren ist ähm, quasi eine der Aufgaben, denen man sich stellt. Aber auch in der Soziologie äh, gibt es diverse Ansätze. Ähm, Habermas ist mit Sicherheit einer der berühmtesten, der sich mit der Frage von Öffentlichkeit beschäftigt hat. Ähm, ich habe mich in meiner Dissertation für dieses Modell entschieden, ähm, in dem äh, Elisabeth Klaus sagt, es gibt verschiedene Ebenen von Öffentlichkeit die einmal, das sieht man da unten, die Zahl der Kommunikationsforen meint und einmal die Frage, wie der gesellschaftliche Einfluss und die Macht von bestimmten Öffentlichkeitsebenen ausfällt. Und sie teilt das in drei Ebenen ein. Auf der einfachen Ebene haben wir im Prinzip Öffentlichkeiten des Alltags, ähm, Öffentlichkeiten, die kleinere Gruppen umschließen, hier als Beispiele die ganz normalen Alltagsgespräche in größeren Gruppen, äh, familiäres Gedächtnis gehört auch dazu, das heißt die Familie als eine Form von Öffentlichkeit ähm, und sowas wie der Stammtisch. Ja? Aber man merkt schon, dass hier ein, sind kleine, aber dafür sehr viele kleine Öffentlichkeiten und deren Einfluss ist natürlich deutlich begrenzter als wenn wir weiter hochgehen, und hier in dem Bereich der Organisation und der Zivilgesellschaft schon deutlich organisiertere Formen haben, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Das Entscheidende an Ihrem Modell ist, dass die Personen zwischen diesen Ebenen ähm, sich bewegen können. Also wir haben hier die alltags- und lebensweltliche Kommunikation, die, wenn man sich zum Beispiel in einer NGO engagiert, wo ich dann als Person auf die mittlere Ebene eintrete und dort zum Beispiel in größeren Gruppen bestimmte Dinge vorantreibe, mich austausche und so weiter und so fort. Und diese Ebene wiederum stärker hier wieder gespiegelt wird, wenn der Journalismus sich zum Beispiel dafür interessiert, was eine NGO macht dann schaut er eher auf diese Ebene als auf die Ebene der Einzelpersonen in ihrem Alltag. Und so haben wir eben diese verschiedenen Ebenen, in denen bestimmte Formen von Kommunikation stattfinden. Und wenn man jetzt versucht, diese Gedächtnisansätze einzuordnen oder dem ein bisschen zuzuordnen, dann zeigt sich das eben die Form, wie man über Gedächtnis diskutiert und wie Gedächtnis auch entsteht in Gesellschaften, diesen Ebenen ein Stück weit zuzuordnen sind. Wenn man jetzt nochmal die asthmannische Vorstellung hin, hernimmt und sagt, es gibt dieses kommunikative Gedächtnis, das ganz stark über Alltagskommunikation definiert ist, dann findet sich das eher hier unten oder auch in Ansätzen hier, wo Menschen miteinander viel im Gespräch sind und ihre, ihre Bedürfnisse, ihre Fragen miteinander diskutieren. Und das kulturelle Gedächtnis eher weiter oben liegt, ja, in der Frage nämlich, wie sich das Ganze dann institutionalisiert über Massenmedien, gerade eben die journalistische Erinnerungskultur, aber zum Beispiel auch in der Popkultur. Ein Bereich, der ganz häufig ein bisschen aus dem Blick gerät, weil man immer sagt, ja, das ist doch hier immer alles... Das Politische steht im Zentrum bei Öffentlichkeit, wir wollen politische Entscheidungen beeinflussen, Themen sollen diskutiert werden, die dann in der Politik umgesetzt werden als wichtige Themen, die ähm, einen Meinungsbildungsprozess und so weiter nach sich ziehen. Und ähm, da wird die Popkultur immer so ein bisschen außen vor gelassen. Dabei ist sie gerade fürs Erinnern ganz wichtig. Also ganz viele fiktionale Darstellungen von Vergangenheit zum Beispiel ähm, sind zwar auf den ersten Blick, haben, würde man sagen, wo ist denn da der geschichtliche Wert beziehungsweise auch was hat das mit Erinnerung zu tun? Aber natürlich ist es so, dass ähm, fiktionale, äh, plausible Darstellungen von Vergangenheit genauso einen Identitätsanker geben wie ähm, andere Formen, die sich näher an dem bewegen, was wir jetzt als vielleicht geschichtlich oder abgesichert sehen würden. Genau, also diese Ebenen haben, hat Elisabeth Klaus identifiziert und wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, wird einem vielleicht klar, wie diese Formen von Gedächtnis zumindest bestimmte Schwerpunkte aufweisen, ja, dass hier diese stärkere Institutionalisierung stattfindet und hier unten im kommunikativen Gedächtnis, dass, ähm, dass dort Institutionalisierungsformen nicht so stark ähm, ausgebreitet sind. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, es gibt diese Kritik, dass diese beiden Ebenen, Ebenen gar nicht so genau zu trennen sind, weil Menschen hier in dem Bereich natürlich selber auch immer mehr ähm, Medien verwenden, immer mehr sich darum bemühen, bestimmte Änderungsinhalte festzuhalten, die dann auch über Generationen hinweg, ähm, noch zu, ähm, wo es noch Zugriff drauf gibt. Ja. Und diese Perspektive haben die beiden hier in dem Fall ihre Mitarbeiterin, Ricarda Drücke und Elisabeth Klaus auch übertragen auf das, was in digitalen Öffentlichkeiten zu finden ist. Sie sagen, diese drei Ebenen sind in digitalen Öffentlichkeiten genauso vertreten. Es gibt dort auch eine komplexe Ebene. Es gibt die mittlere und die einfache Ebene und die Art und Weise, wie Menschen dort miteinander kommunizieren, lassen sich quasi auch online finden. Hier machen wir jetzt quasi den Schwenk von der äh, quasi Geschichte der äh, Erinnerungsforschung bis zu dem Punkt ähm, und hier die neueren Perspektiven auf die Frage, wie das denn eigentlich digital abläuft und auch dort im Zusammenhang mit Öffentlichkeiten steht. Und die spannenden Punkte, die man da nennen sollte, ist auf jeden Fall, dass dieses Verschwimmen der Randzonen dieser Öffentlichkeitsebenen durch Vernetzung verstärkt sei. Ja, also hier durch diese Pfeile auch gekennzeichnet, ist ähm, dieses Aneinanderherantreten der Ebenen nochmal stärker geworden. Ähm, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt als der ähm, Zeitungsartikel, der online steht, mit der Möglichkeit direkt darunter zu kommentieren, da merkt man, dass diese zwei Ebenen der massenmedialen Aufbereitung von Themen und diesem alltagsweltlichen Diskurs äh, zwischen Menschen über ein Thema äh, direkt auf einer Plattform einer Seite zu finden sind. Ja, also ähm, hier auch tatsächlich räumlich, wenn man das so sehen will, sehr nah aneinander gerückt sind. Und das, was der Journalist direkt als Feedback zum Beispiel auch bekommt, das musste er damals, als es noch kein Internet gab, ähm, über den Leserbrief zum Beispiel erfahren. Ja? Und hier kann er jetzt diese, die, den Umgang der, ähm, der Personen, die sonst in der einfachen Öffentlichkeit ähm, ver, ähm, ja, verbleiben würden, kann er direkt sehen in diesem Umgang auf der, mit Themen aus der komplexen Öffentlichkeit. Für mich selber sehr spannend, eben auch aus der Perspektive meiner Dissertation, ist die Frage der Vergemeinschaftung. Das heißt, wie bilden sich denn auch um solche Themen wie Erinnerung bestimmte Gruppen, die sich für dieselben Dinge interessieren, die sagen, wir möchten uns gemeinsam an bestimmte Aspekte unserer Vergangenheit erinnern. Und das geht in digitalen äh, Öffentlichkeiten besonders gut, weil man eben äh, deterritorial sich miteinander verknüpfen kann. Das heißt, man muss sich nicht treffen, man muss die Leute nicht ähm, in der Stadt zusammenrufen, äh, in der Kneipe, sondern man kann einfach online eine Gruppe starten und sagen, wer interessiert sich eigentlich noch für das Thema XY? Wer äh, erinnert sich eigentlich noch daran, wie das damals in Frankfurt war, als ich studiert habe? Hat da jemand Bilder? Interessiert sich jemand dafür? Und so kann man ähm, eben Gemeinschaftung betreiben, um so ein Erinnerungsthema zu um. Eine weitere Perspektive, du hattest vorhin auch schon von den Praxen, den Alltagspraxen gesprochen, die ich auch in meiner Dissertation ins Zentrum gestellt habe, ist nämlich die Frage von Erinnerungspraktiken. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen auf diesen Ebenen in Erscheinung treten? Auf welche Art und Weise kommunizieren sie eigentlich? Und da ist es total spannend zu sehen, dass eigentlich diese Form der Kommunikation über Alltagspraxen, also in dem Fall Erinnerungspraxen, stattfindet und Leute damit diese aus ihrer Lebenswelt heraus in Öffentlichkeiten treten und ihre persönlichen Erinnerungen dort teilen können. Man muss sich einfach vorstellen, dass die Möglichkeit, eine gewisse Reichweite und Öffentlichkeit zu erreichen, online natürlich leichter ist, als wenn man in der einfachen Ebene verharrt und wenn man dann sich vergemeinschaftet und quasi eine mittlere Ebene herausbildet, viele Menschen zusammenbringt um ein Thema drumherum und dort seine persönlichen Erinnerungen einspeisen kann, die man dort teilen möchte, dann haben die eine neue Reichweite und Öffentlichkeit erreicht im Vergleich zu Möglichkeiten, die es vorher gab. Somit lässt sich quasi konstatieren, dass digitale Erinnerungsräume gleichzeitig auch soziale Kommunikationsräume sind. Es geht also nicht nur darum, eine Erinnerung im Sinne zum Beispiel eines Fotos irgendwo hinzustellen und das war's, sondern natürlich ist die Frage der Kommunikation darum und die Frage der Motivation, der Intention da genauso wichtig wie das Medium, an dem Erinnerung festgemacht wird. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit auch, äh, Entwicklungen in der Erinnerungsforschung, dass man ab einem gewissen Punkt gesagt hat, ähm, Kultur und äh, diese Objektivierung, das ist ähm, kein Prozess, in dem Erinnerung gespeichert wird in irgendeiner Form, in irgendeinem Medium und dann wird es wieder abgerufen sondern es ist immer ein Konstruktionsprozess. Also Erinnerung wird immer aus der Gegenwart rückblickend rekonstruiert oder konstruiert und man sollte nicht glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, Erinnerung eins zu eins festzuhalten, die man dann Jahre später wieder abruft und dann ist das ein Bild der Realität der Vergangenheit. Das ist ein Trugschluss. Ist aber auch ein Trugschluss in der Geschichtswissenschaft zu sagen, dass das möglich wäre. Es gibt natürlich immer Perspektiven, es gibt Selektionen und es gibt die Perspektiven vor allem eben aus den Gegenwartsumständen heraus. Und das ist natürlich online genauso wie auch offline. Es gibt also verschiedene Besonderheiten, die man beachten kann oder hervorheben kann, wenn es ums digitale Erinnern geht. Und das ist zum einen die hohe partizipative Kultur. Da gibt es natürlich einige Schlagbegriffe, die sehr optimistisch sind, wo auch immer wieder gesagt wird, Ja, so ganz funktioniert das leider nicht. Ist auch in dem Fall so, aber wir sagen jetzt einfach mal Demokratisierung, Diskurs, Zivilgesellschaft und Vergemeinschaftung. Das sind alles Punkte, die potenziell möglich sind, online relativ einfach zu gestalten. Die Frage ist immer, bis zu welchem Grad funktioniert es am Ende auch? Also ähm, haben wir dann am Ende eigentlich nur so eine, ähm, so eine machtlose Öffentlichkeit, in der Menschen zusammenkommen, sich über irgendwas austauschen, aber keinerlei ähm, größere Bewegungen in der Gesellschaft danach zu verzeichnen sind? Oder ähm, entwickeln sich dort auch Konstellationen, in denen Erinnerungen ähm, zum Beispiel politische Relevanz entwickelt, kulturelle Relevanz oder soziale Relevanz? Ich bin immer dafür, das relativ ähm, voraussetzungsfrei zu betrachten, denn viele Öffentlichkeitsvorstellungen gehen davon aus, dass Öffentlichkeit eben, wie ich es vorhin schon mal angedeutet hat, ähm, politisch zu bewerten ist. Also wann schafft es eine Gesellschaft, politisch ähm, Wandel voranzutreiben durch Diskurs in, in Öffentlichkeiten? Ich finde es aber genauso wichtig, danach zu fragen, wie zum Beispiel überhaupt der Umgang mit Wandel schon öffentlich stattfindet. Dass Menschen sich zum Beispiel in ihrer Gesellschaft wohlfühlen oder unwohl fühlen, wie sie darüber diskutieren und dann dieses Problem vielleicht auch lösen oder sich zumindest auch miteinander darüber abreagieren können, was ihnen zum Beispiel nicht gefällt, ohne dass dann automatisch gleich diese politische Dimension kommt und man danach fragt, wie die sich jetzt einsetzen, das zu verändern. Manchmal geht es auch einfach nur um den Umgang mit einem Problem. Ein weiterer Punkt ist die Polyphonie von Erinnerungen, also die Frage, haben wir jetzt online mehr verschiedene Stimmen in einem Diskurs zur Vergangenheit als das ohne online der Fall ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, diese, diese zwei Seiten aufzumachen, weil es immer viele Beispiele gibt, wenn man sagt, aber es gab doch auch die und die Verbünde, die sich mit dem Thema Erinnerung beschäftigt haben. Und also man sieht auf allen Seiten viele verschiedene Stimmen. Man kann aber vielleicht trotzdem sagen, dass die Art und Weise, sich online zu äußern, besonders voraussetzungsfrei ist. Sobald ich einen Zugang zum Internet habe, kann ich auch auf die Suche gehen nach anderen Gruppen, anderen Personen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und kann mich da anschließen und kann meine Sichtweise auch kommunizieren. In meiner Dissertation habe ich mich zum Beispiel mit Erinnerungsgruppen beschäftigt, die solche Titel wie Wir Kinder der DDR haben. Und da ist es ganz interessant zu sehen, dass die Personen das Gefühl haben, im Erinnerungsdiskurs, im deutschen Erinnerungsdiskurs und auch Geschichtsdiskurs delegitimiert worden zu sein. Das heißt, die DDR wird als ein, natürlich auch zu Recht politisch betrachtet, als eine Diktatur betrachtet. Gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite stellen diese, Fragen, diese Personen die Frage danach, wie sie denn ihre Identität überhaupt aufrechterhalten sollen, wenn sie ihre Jugend und Kindheit in diesem Regime nicht thematisieren dürfen, ja, auch öffentlich nicht sagen dürfen, dass sie diese Kindheit erlebt haben, dass sie da auch schöne Momente hatten und so weiter und so fort. Und dort gibt es eben Gruppen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Wieso dürfen wir eigentlich nicht über unsere Lebenswelt reden? Und alles wird gleich aus der politischen Perspektive betrachtet. Das kann man gut finden oder nicht. Da ist auch viel Problematisches dabei. Aber es erlaubt zumindest eine Perspektive, die in der allgemeinen, im allgemeinen Diskurs nicht so eine große Rolle gespielt hat bisher. Dann die Dynamiken des Erinnerns. Also die Frage, wie zum Beispiel transmedial, multimedial Erinnerungen ausgetauscht werden, wie die öffentlich wird wie sie stark mit Interaktionen zu tun hat, das heißt, Menschen miteinander über Erinnerungen in Diskurs treten, ähm, gleichzeitig aber auch, dass sie nach wie vor flüchtig sind. Also die Frage, ähm, oder diese Hoffnung immer, dass im Internet alles seinen Platz hat, immer wieder zu finden ist und auch nicht mehr gelöscht wird. Das sind natürlich Vorstellungen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Gerade auch mit der Menge von Informationen hat man natürlich auch schnell das Problem, überhaupt die noch zu finden. Also die Frage ist, wenn ich mich für irgendwas interessiere, wo finde ich denn dann überhaupt den Ort und die Fragestellungen und die Perspektiven, die für mich wichtig sind. Stelle ich mir unter Transmedial vor? Transmedial ist die Frage, inwiefern zwischen einem und einem anderen, zwischen zwei Medien sich Diskurse zum Beispiel entwickeln können. Ja, also dass ich sage, von einer Plattform auf die andere. Ich bewege mich nicht nur innerhalb eines Mediums, sondern über mehrere hinweg oder eben über verschiedene Plattformen hinweg. Die Genau. Ja. Auch die Frage zum Beispiel, wie ähm, Quellen oder welche Quellen überhaupt jetzt eine gewisse Öffentlichkeit erreichen, ist auch spannend. Also ähm, klar, man kennt das über die massenmedialen äh, Quellen, auf die jeder Zugriff hat, aber eben jetzt auch diese lebensweltlichen Perspektiven. Das heißt, das Teilen zum Beispiel von sehr privaten persönlichen Fotos online ist eine Möglichkeit, die man eben in den Massenmedien nicht bekommt als Einzelperson, außer ein Journalist geht los und sucht sich ganz dezidiert einzelne Menschen raus, über die er zum Beispiel ein Porträt machen will, aber in der Regel muss man da schon eine gewisse Geschichte zu bieten haben und hier diese Voraussetzung gibt es hier im Prinzip nicht, ich kann meine Erinnerungen teilen, wie ich das gerne möchte, ist nur die Frage, ob sich halt jemand anschaut am Ende. Und ganz spannend natürlich beim Digitalen ist immer die Frage, was man denn eigentlich mit Medien und Darstellungsformen alles machen kann. Also das Erstellen von Collagen, das Verändern von Bildmaterial, das Verwenden von bestimmten Audioquellen und so weiter. Also man kann sehr kreativ und künstlerisch auch mit der Frageerinnerung umgehen, wenn man das möchte. Und letztendlich aber auch ein vielleicht eher problematischere Aspekte sind, dass die Fragen von Authentizität und Verantwortlichkeit hier eine besondere Rolle spielen. Die Frage ist also, was sind eigentlich authentische Erinnerungen im digitalen Raum? Wer kann denn überhaupt sagen, wessen Erinnerungen hier authentisch sind? Wie konkurrieren diese Erinnerungen von, ich sag mal, Normalbürgern mit professionellen Inhalten oder auch im schlechtesten Fall mit Propaganda? Ich habe auch schon Studien zu Erinnerungen in Online-Diskursen in russischen. In russischen Social-Media-Kanälen mir angeschaut, wo nämlich genau diese Frage ist, inwiefern ähm, diese Menschen dort erinnern im Sinne ihrer eigenen Wünsche und Vorstellungen und wann auch ähm, bestimmte Narrative des Staates einfach nur übernommen und reproduziert werden, und äh, aber den Anschein bewahren, dass das jetzt von unten kommt, ja, dass es ein Diskurs aus der Bevölkerung sei, obwohl das eigentlich ein weiterführendes Wiederholen dieses Narrativs ist von bestimmten Personen oder bestimmten Befürwortern einer bestimmten Politik. Ja, aber das zu erkennen ist natürlich besonders schwer in einem Raum, in dem man glaubt, dass es besonders authentisch ist, weil hier die Menschen ohne eine böse Intention ihre Erinnerungen teilen. Ich habe mal so ein paar kleine Beispiele mitgebracht, die auch hauptsächlich mein lieber Kollege Christian Schwarzenegger ausgegraben hat, bei einem Vortrag, den er gemacht hat. Es gibt immer wieder ganz spannende Projekte, Erinnerungen zu teilen oder auch Leute auf Erinnerungen aufmerksam zu machen. Zum Beispiel hier auf Twitter gibt es solche Rollenspiele, kann man fast sagen, wo bestimmte Ereignisse, äh, geschichtliche Ereignisse nachgetweetet werden. Ja? Ähm, hier drüben ist, ähm, ist ein äh, Verlauf der Kuba-Krise und hier ähm, hat jemand im Jahr 2014 zu so 100 Jahre Erster Weltkrieg ähm, das Jahr über so getweetet, als ob es 1914 wäre. Ja? Und ähm, schreibt dann so Dinge wie es ist Donnerstag, Wetterlage im Osten, äh, trockenes Frostwetter, im Westen Niederschläge und etwas milder und so ähm, hier ähm, Feldpostkarte, dass jemand im Gefecht einen Beinschuss erlitten hat und arbeitet so bestimmte, ja, bestimmte, bestimmte Aspekte, die er gefunden hat in der Geschichtsschreibung oder aus irgendwelchen Erinnerungsbeständen und Informationen aus der Zeit auf, indem er das eben dann entsprechend über Twitter so macht. Eine ganz besondere Rolle spielt natürlich auch Visualität, wenn man online erinnert. Also wir haben hier zum Beispiel auf YouTube einen ganzen Haufen an Möglichkeiten, sich mit Vergangenheit zu beschäftigen. Also ähm, hier Videos zum Mauerfall. Ähm, es gibt hier bei Spiegel Online war das ähm, diese Möglichkeit, Bilder übereinander zu legen von äh, damals und heute, wo man dann mit diesem Regler ähm, entlangfahren kann und sieht, wie sich ähm, Plätze und Orte verändert haben. Es gibt auch Erinnerungsseiten, die teilweise von professionellen Institutionen sind, aber auch von nicht-professionellen, hier zu 9-11. Und um nochmal so diese problematischen Aspekte hervorzuheben, es entsteht aber auch ein gewisser Wildwuchs, wenn das natürlich nicht alles institutionalisiert und nach vielleicht bestimmten Kriterien der Qualitätssicherung abläuft und dann Leute sowas wie, äh, nach 13 Jahren, endlich ist die Wahrheit über den 11. September 2011. Ähm, also hier haben wir so äh, Formen der Erinnerung, die auch verschwimmen mit Verschwörungstheorien, zum Beispiel, ähm, wo man dann natürlich aufpassen muss, mit was man es zu tun hat. Ähm, es gibt auch Grenzfälle, die dann, wo man vielleicht auch einfach sieht, wie so ein Online-Diskurs dazu abläuft, wenn ähm, bestimmte Formen von Erinnerungen äh, nicht immer auf Freude treffen. Also hier hat die CIA zum Beispiel ähm, am, zum fünften Jahrestag der, ähm, der Aktion gegen Osama Bin Laden, als er äh, erschossen wurde von diesem Sondereinsatzkommando, äh, einen twitter Tag gemacht, an dem sie diesen Ablauf dieser, dieser Operation getweetet haben, was ähm, aus der amerikanischen Perspektive vielleicht ein gewisses Identitätsmoment hat, ja, ähm, aber natürlich hochproblematisch ist und die Leute auch sehr ähm, ja, erschrocken darauf teilweise reagiert haben und gesagt haben, ähm, was ist das denn für eine seltsame Art, sich an ein, äh, ein Event zu erinnern, ähm, wenn man das auf diese Art und Weise tut. So, ich werde am Ende jetzt noch mal ein bisschen über meine Dissertation erzählen, weil mich eben gerade diese lebensweltliche Perspektive und diese Erinnerungspraktiken so interessiert haben. Also diese Art und Weise, wie man mit Geschichte umgeht und bestimmten geschichtlichen Events, waren die Beispiele von eben eher. Und hier ist so die Frage, was interessiert die Leute eigentlich in ihrem eigenen Leben und an ihrer eigenen Vergangenheit, was sie mit anderen teilen wollen. Und ähm, da gibt es eben gerade bei Facebook zum Beispiel unglaublich viele äh, verschiedene Gruppen und Seiten, die sich mit der eigenen ähm, Jugend und Kindheit beschäftigen. Äh, wie man daran schon auch deutlich sehen kann, hat es eben ganz viel mit Nostalgie zu tun. Also die Frage, äh, wie ganz viel ähm, Produkte, Werbung, aber auch popkulturelle Vergangenheit verwendet wird, um sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und hier natürlich wieder aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive besonders die Frage, welche Rolle eigentlich Medien dabei spielen. Darf ich kurz? Ja. Ähm, also gerade bei, bei der DDR kennst du das noch, das ist ja eine geschlossene mhm. Gruppe. Muss man ehemaliger DDR-Bürger sein und teilhaben? Ähm, nee, also es hängt ein bisschen davon ab, die haben immer Gruppenbeschreibungen da drin, was sie eigentlich wollen mit der Gruppe, aber die haben hier, die zum Beispiel hat 35.000 Mitglieder und wenn man sich da einschreibt und anmeldet, dann wird in der Regel nicht überprüft, ob man eine DDR-Geschichte hat. Also ich habe das auch gemacht. Ich bin selber nicht in der DDR aufgewachsen und die haben mich direkt dort reingelassen. Ob sie das unbedingt wollen, ist die andere Frage. Aber sie haben offenbar nicht die Muße nachzuvollziehen, ob man diese Geschichte selber hat. Genau. Ja. Also ähm, das, das führt aber natürlich auch zu gewissen Problemen, das stimmt schon, auch äh, zum einen forschungsethisch. Die Frage, ähm, du gehst in eine Community rein, die sogar geschlossen ist und die schon signalisiert, dass sie quasi unter sich sein will. Auf der anderen Seite ist es natürlich Facebook, es ist ähm, zu einem gewissen Grad eben auch eine Öffentlichkeit. Sie haben mich reingelassen, ich habe aber durchaus Konflikte bekommen mit den Leuten, die dort aktiv sind, als ich danach gefragt habe, ob Leute Lust hätten, Interviews mit mir zu führen. Es gab Leute, die, haben das, die fanden das gut. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, erst mal es als Werbung falsch verstanden haben und, oder eben es als einen Eingriff in ihre, in ihre Gruppenstruktur betrachtet haben. Also da muss man durchaus vorsichtig sein, zumal man eben schwer an die Menschen direkt rankommt über Facebook. Also die direkt anzuschreiben, wenn man nicht befreundet ist zum Beispiel, ist schwierig. Also da gibt es viele Fallstricke, die eben gerade für die Forschung bestehen. Interesse halber, in beiden Gruppen gleich viel Kritik oder eher die die sind noch ein bisschen politischer Ja, ist es auch. Also das ist eines der Erkenntnisse, die aber, die aber auch recht naheliegend sind, ist, dass die, die Zielsetzungen dieser verschiedenen Gruppen völlig anders sind. Also diese wir Kinder der 90er, das hört man ja auch schon raus, das ist relativ harmlos. Da geht es eben um diese eher verspielte Art, sich Vergangenheit anzuschauen und in diesen Gruppen geht es oft auch darum, eben diesen Legitimierungsprozess der eigenen Vergangenheit anzustoßen. Also da gibt es durchaus Leute, mit denen ich dann auch sprechen durfte, Administratoren dieser Gruppen, die sagen, ich will, dass Menschen sehen, dass unsere Vergangenheit nicht nur schlecht war. Die haben so eine, so eine Motivation dahinter, auch eine politische Motivation, diese Vergangenheit zu teilen. Gleichzeitig ist In interessanter beiden Gruppen sind auch immer wieder Personen, die eine stark rechte Tendenz haben. Also da sind unglaublich viele Leute drin. Es gibt Seiten, die haben mehrere hunderttausend Personen, die denen folgen. Wenn man sich die Administratoren anschaut, sind da aber auch immer wieder Leute dabei, die zwielichtige Profile haben und die auch sehr aggressiv reagieren, wenn man sie anspricht. Was aus der wissenschaftlichen Perspektive natürlich besonders schade ist, weil mit so Leuten zu sprechen wäre natürlich sehr interessant, was sie da eigentlich für eine Rolle einnehmen, was sie da tun, weil sie natürlich... Ich glaube, dass eine Großzahl der Leute, die dort angemeldet sind, sich das gar nicht so genau anschauen, wer so eine Gruppe öffnet zum Beispiel. Die finden das witzig, gehen mal rein, schauen sich an, was wird da so gepostet, da ist viel harmloses Zeug und die schauen sich nicht so genau an, wer der Administrator zum Beispiel ist. Und dann gibt es da Gruppen von zehn Leuten, die diese Gruppen führen, wo man dann, wenn man sich die anschaut, sieht, dass sie auf ihren Seiten so die klassischen Aspekte haben wie Tierschutz, ganz wichtig. Und dann solche Diskussionen, man kennt die, ich sage immer noch Negakuss zum Beispiel. Ja. Daran merkt man dann, diese, diese Debatten über, über Vergangenheit und Identität haben öfter auch einen Rechtsdrall, aber eben nicht nur. Ja. Mein Anliegen ist immer, wenn ich über Nostalgie spreche, dass man das nicht so verengt sieht, weil Nostalgie immer gleich so dieses Rückwärtsgewandte hat. Also diese Vorstellung, dass Menschen sich der Vergangenheit zuwenden und die romantisieren und sich abwenden von Gegenwart und unzufrieden sind mit Gegenwart. Ja, ähm, solche Menschen findet man da, aber es gibt auch eine ganze Menge, die eben diese eher kreative, positive Art haben, mit ihrer Vergangenheit umzugehen, die ähm, das schön finden, sich damit zu beschäftigen, die die Ästhetik mögen, die diesen Blick aber gleichzeitig auch nach vorne haben. Ja, die sagen, ähm, ich will nicht zurück in diese Vergangenheit, aber ähm, ich schätze bestimmte Dinge, die es dort gab. Ja. Das ist quasi schon so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. Also ich habe mich gefragt, woher eigentlich dieses Bedürfnis stammt, dass Leute dieses nostalgische Erinnern suchen und dass das gerade online eben so eine große Leserschaft und Mitmachfunktion hat für viele Personen, sich in solchen Gruppen zum Beispiel zu engagieren. Und die Frage ist eben, welche Funktion das eigentlich erfüllt. Warum macht man das? Ich habe eben schon so ein bisschen angedeutet, dass die, dass Nostalgie auch wieder in Perspektive gerade auf die Moderne diskutiert wird, also wir leben in einer Gesellschaft, die besonderen Wandelbedingungen unterliegt und diese Verlusterfahrungen und Wandelerfahrungen, die kann man dadurch kompensieren oder ein, Wohlempfinden, ein emotionales Wohlempfinden herstellen, indem ich zurückblicke und sage, ach, das waren die schönen Momente meines Lebens, für mich wichtige Medien, für mich wichtige Erinnerungen in Situationen, in denen ich mit der Gegenwart unzufrieden bin. Und hier eben auch immer wieder der, der Bogen zur Identitätsarbeit, also die, diese, das Herstellen von Kontinuität in der eigenen Lebensgeschichte, findet eben auch über Nostalgie statt. Ähm, gleichzeitig eben diese emotionale Ambivalenz. Zum einen führt Nossagi dazu, dass man ähm, diese, dieses Gefühl von Sicherheit und Freude und ähm, Ästhetik, äh, die damit zusammenhängt, äh, besonders genießen kann und schön findet. Andererseits aber eben auch äh, diese Verlusterfahrung im selben Moment hat und das Wissen darüber, dass man diese Vergangenheit äh, nicht mehr wiederbringen kann. Ja, also diese Verlusterfahrung einem quasi ständig auch vor Augen steht. Ähm, grundsätzlich, auch um das nochmal stark zu machen, ist Nostalgie eben nicht immer nur diese negative Perspektive auf Vergangenheit, also von außen betrachtet. Die Leute wollen sich nicht mehr mit der Gegenwart beschäftigen und wollen etwa eine Zeit wiederholen, ähm, die andere nicht mehr wollen. Das wäre äh, restaurative Nostalgie, so nennt das Svetlana Böhm, die oft eben auch politisch äh, instrumentalisiert werden kann, ähm, gerade in unserer heutigen Zeit, die, die politischen Phänomene wie Trump oder Brexit, ähm, da wurde ja immer wieder diskutiert, dass da ein ganz großer Anteil Nostalgie dabei ist. Die ähm, in der Regel weiße Mittel- und Unterschicht ähm, fühlt sich äh, Privilegien beraubt und hat das Gefühl, das war damals alles einfacher, das mit den Jobs war besser und jetzt müssen wir uns die ganze Zeit Sorgen machen. Ähm, und diese, dieses Gefühl, ähm, das wird eben immer wieder auch politisch aufgegriffen. Auf der anderen Seite eben aber, sagt zwei kleiner dass es dieses Reflexive daran auch gibt, das heißt dieses Sinieren über die Frage, wie eigentlich Zeit abläuft, was man eigentlich in, diesem, in den Veränderungen die Zeit mit sich bringt, was man aus denen auch ziehen kann, also da eher ein positiver, reflektiver Prozess, der eben auch dazu führt, dass man Vergangenheit nutzen kann, um Visionen für die Zukunft zu entwerfen. Ja, also, Vorbildrollen sich zum Beispiel zu suchen und zu sagen, das war doch eigentlich nicht so schlecht. Hier gibt es Aspekte, die eigentlich wichtig sind, die mir was bedeuten und die ich auch gerne in Zukunft beibehalten möchte. Ähm. Diese, diese Perspektive wurde kürzlich, ohne dass äh, über Nostalgie gesprochen wurde, äh, von Hartmut Rosa aufgegriffen, der sich nämlich auch mit der Frage beschäftigt, wieso Menschen eigentlich ähm, in der Moderne oder mittlerweile natürlich in der Spätmoderne diese Gefühle überhaupt haben von Überforderung, von ähm, Schwierigkeiten im Alltag und so weiter und so fort. Und er sagt eben ganz klassisches äh, Motiv der Moderne ist, dass durch Beschleunigung und Dynamisierung wir ähm, ein, eine Vergrößerung erfahren haben. Also die Handlungsoptionen und Möglichkeiten, die der Mensch heute in der Gesellschaft hat, sind ähm, viel umfänglicher als noch vor 200 Jahren. Und diese Möglichkeiten überfordern viele Menschen. Und sein Argument ist, dass diese Art, mit Welt in Beziehung zu stehen, zu Entfremdungseffekten führt und uns Probleme in Beziehungen in der Weltaneignung beschert. Das heißt, in Beziehungen zur Welt, zu Menschen und zu Dingen, sagt er, empfinden wir nicht mehr das Maß an Resonanz, was wichtig wäre, um glücklich zu sein letztendlich, um ein gutes Leben zu führen. Und bei Resonanz ist ein Argument, ist es so, dass man das Gefühl haben möchte, dass mein Gegenüber, ob das nun Mensch ist, ob das mein Bild von der Welt ist oder von Dingen, mit mir in einem Austausch ist, dass ich sprechen darf und gleichzeitig gehört werde von dem, was mir gegenüber ist. Ja? Und dieser Entfremdungseffekt dazu führt, dass man das Gefühl hat, die Welt um einen herum verstummt. Also seine Vorstellung im Prinzip, ich bin in einer Welt, der ich mich nicht mehr annähere auf eine bedeutungsvolle Art und Weise, die was in mir auslöst. Und sein Argument ist eben, das Resultat ist diese Steigerungslogik, also alles mehr, mehr von allem, anstatt auf Qualität zu schauen, sei ein Problem der Spätmoderne. Ja, und Das lässt sich natürlich leicht auf Medien übertragen, also ständig online sein, ständig auf E-Mails antworten müssen, ständig Nachrichten aus der ganzen Welt empfangen zu können. Das sind natürlich sehr viele Eindrücke und Kommunikationserwartungen, die Menschen stressen. Und in meiner Dissertation habe ich mich deswegen gefragt, inwiefern eigentlich Nostalgie eine Antwort darauf ist, dass Menschen auf der Suche sind nach diesem Resonanzgefühl, also nach dieser Frage, was sind denn die Dinge, die mir was bedeuten? Und auf der anderen Seite, was das eigentlich mit Medien zu tun hat. Also warum sind in diesen Gruppen, die ich vorhin gezeigt habe, immer wieder Medien so im Zentrum, wenn es um Erinnerung geht? Und... Meiner Meinung hängt das damit zusammen, dass ähm, dieser Gesellschaftswandel, den Menschen äh, empfinden in der spiritmoderne, eben auch stark gekoppelt ist an den Medienwandel, ja, dass bestimmte ähm, Aspekte des Medienwandels eben auf diesen drei Ebenen, nämlich wie ich die Welt wahrnehme, wie ich Menschen wahrnehme und Dinge wahrnehme, eine große Bedeutung haben, weil Medien auch in unserem Alltag eine immer größere Bedeutung spielen. Ja, also ähm, diese Form von Informationsflut über Dinge, die in der Welt passieren. Diese Erwartungshaltung, dass man immer erreichbar sein muss, also dieser Kommunikationsstress. Die Frage, inwiefern zwischenmenschliche Beziehungsqualität darunter leidet, dass sie immer stärker medienvermittelt ist. Ein anderer Aspekt ist Suchtverhalten, das ja auch Rosa immer wieder anspricht. Oder auch das Produkt als solches, also Medientechnologien, die man als charakterlos empfindet oder austauschbar, die man wegwirft, anstatt dass man die für wertvoll betrachtet und gerne eine lange Beziehung zu einem Medium hat. Und in meinen Interviews mit den Personen, die eben in diesen Gruppen aktiv sind, die diese Gruppen entweder als Administratoren leiten oder Mitglieder sind, mit denen habe ich eben darüber gesprochen und sie gefragt, wie sie denn Medienwandel betrachten. Was sind so die Dinge, die ihnen im Medienwandel auffallen, die ihnen was bedeuten? Und man sieht hier an den zwei Zitaten, die ich jetzt mal mitgebracht habe, dass diese Aspekte, die Rosa auch schon identifiziert hat, dass die immer wieder auftauchen. Also diese, diese Wahrnehmung ist es alles viel komplizierter geworden. Eine Welt mit Anforderungen und Bedrohungen. Dann diese Aspekte, die man natürlich über die Massenmedien und den Journalismus viel mitbekommt, sind politische Aspekte, Flüchtlingskrise, Finanzkrise, aber auch Tsunamiwellen. Eine Never-Ending-Story, die Geschehnisse galoppieren und der Einzelne muss schauen, dass er Schritt hält oder auch mal eine kreative Pause macht. Also diese Gefühle dieser Überforderung, die teilen eben diese Leute, die dort aktiv sind. Und auch hier der Herr Reif sagt, viele Medien bringen Erleichterung in der einzelnen Sache, aber in der Summe, da bringen sie keine Erleichterung. im Gegenteil, es muss alles immer schneller gehen. Also, hier diese Wahrnehmung von Medienwandel, wie ich sie zumindest zu einem gewissen Grad vermutet hatte, die spiegelte sich dann dort auch wieder, wenn man mit den Leuten im Gespräch dazu war. Und die Frage eben im nächsten Schritt war: Wie reagieren die eigentlich über Mediennostalgie darauf? Wie stellen die jetzt Resonanz her, wenn sie das Gefühl haben, im Umgang mit Medien keine Resonanz mehr herstellen zu können? Und da ähm, habe ich eben diese drei Ebenen, Medientechnologie, Medieninhalte und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ähm, mir angeschaut. Und das Interessante ist eben, dass nicht nur die Medien als Objekte eine Rolle spielen, sondern dass sie eher viel mehr als, ähm, als ein Zeugnis dieser Zeit stehen, über das man sich ähm, mit bestimmten Dingen der Vergangenheit beschäftigt. Also, es geht nicht immer nur im Kern um die Medien selbst sondern sie stehen für eine bestimmte Art, zum Beispiel miteinander sozialen Umgang zu pflegen. Oder ganz oft kommen so Dinge wie, es war so schön, als ich mit meinem kleinen Bruder immer Nintendo gespielt habe. Das sind ganz wichtige Erinnerungen für mich. Und dann ist die Frage, geht es da eigentlich noch um, im Kern um dieses Medium oder geht es eigentlich um die Situation, die soziale Situation, die man mit einer bestimmten Erfahrung verbindet? Deswegen soziale und kulturelle Aspekte früherer Lebenswelten in der Vorstellung, dass man diese Art ähm, der Kommunikation oder des Erlebens heute nicht mehr so bekommt wie damals. Was natürlich zu einem gewissen Grad dieser Romantisierung unterliegt. Also ähm, man muss immer sagen, dass diese Perspektiven darauf, ähm, dadurch, dass sie nostalgisch sind, natürlich auch so ein bisschen verkennen, ähm, wie viele positive Aspekte es in der Gegenwart gibt. Ja, und dass es auch nach wie vor tolle Möglichkeiten gibt, mit Menschen auch über Medien in Kontakt zu sein. Allein die Möglichkeit, dass diese Leute in diesen Gruppen aktiv sind, sich dort vergemeinschaften, miteinander sich austauschen über ihre Vergangenheit, ist ja schon ein Zeugnis davon, dass das viele positive Aspekte auch mit sich bringt. Und das ist den meisten auch bewusst. Und gleichzeitig haben sie eben auf der anderen Seite diesen Blick darauf, dass sie bestimmte Dinge dieser Vergangenheit nicht mehr haben können, wie eben mit dem Bruder oder mit der Familie den Tatort zu schauen, weil man ausgezogen ist und so weiter. Das sind alles Aspekte, die da eben nicht mehr funktionieren. Und hier, das finde ich ganz interessant, bei dem Herrn Elsen zum Beispiel, der gesagt hat, ja, wenn ich jetzt also zum Beispiel irgendeine Sache dort poste, also er redet über diese Gruppe, dann gefällt mir einfach die Resonanz von meinen Mitgliedern. Diese positive Resonanz, das kenne ich noch, daran kann ich mich erinnern. Das hatte ich auch. Also hier eigentlich diese Beziehung zu den Personen in den Gruppen, genau dieses Resonanzempfinden bei dieser Person auslösen, bei der man ja eigentlich sagt, dass das durch Medien schwerer geworden ist. Also hier ist es immer so ein Hin und Her zwischen dieser Frage, ist es denn tatsächlich so oder ist das die Vorstellung der Leute, dass es früher eigentlich besser gewesen sein soll. Gut nochmal so ein bisschen, um das zusammenzubringen. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, wenn man sich anschaut, wie digital erinnert wird, immer die Frage nach dem wem zu stellen, ja? ähm, äh, wer zu stellen. Ähm, wir haben immer noch Akteure, die um Machtstrukturen und Deutungshochheiten kämpfen. Ja? Also ähm, Institutionen sind online genauso aktiv, wie sie auch vorher offline aktiv waren und versuchen natürlich auch in diesem Feld aktiv ähm, Erinnerungsarbeit zu betreiben. In der Regel ist das natürlich zu unterstützen, was gut ist. Die Frage ist natürlich auch immer, welche Stimmen dadurch vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen, welche vielleicht unterrepräsentiert sind und inwiefern eben private Akteure, also Leute aus ihrer Lebenswelt heraus, diese Perspektiven einbringen können, wo es vorher keine Öffentlichkeit für gab oder nicht in der einfachen Form, wie sie online möglich wäre. Dann ist es mit Sicherheit spannend, eben diese Vielzahl an Formaten und Stimmen, die dort präsent sind, sich anzuschauen. Ja, die Möglichkeit, über digitales Speichern verändern, Collagen bauen und verschiedene Formate zu verwenden und auch Multimodalitäten zu haben, ist sicherlich sehr spannend und ermöglicht viele Möglichkeiten, das so darzustellen. Dann finde ich es nach wie vor sehr spannend, mir immer anzuschauen, wenn man irgendeinen medialen Inhalt, der sich mit Erinnerungen befasst, ansieht, inwiefern dort Interaktion und Bottom-up-Kommunikation stattfindet. Also die, die Kommentarforen zu solchen Aspekten sich anzuschauen, ist immer total spannend. Und dort eben auch zu sehen, wie diese Ebenen von Geschichte und Erinnerung aufeinandertreffen. Also inwiefern. Man nennt es auch Counter-Memory, also Erinnerung, versucht auch Geschichte aus einer anderen Perspektive aufzugreifen und zu sagen, meine Lebenserfahrungen decken sich damit zum Beispiel nicht. Ähm. Ich hatte auch gesagt, dass es diese Herausforderung nach der Frage gibt, was ist denn eigentlich authentisch, was ist, was für Intentionalitäten stecken dahinter oder auch wie geht man eigentlich mit der Frage um der Faktizität, also der Behauptung, das war so, im Gegensatz zu der Frage, warum stellt jemand das auf die und die Art und Weise dar. Und so Finde ich, ist total äh, interessant, dieses, diese Gesamtschau auf diese Ebenen zu haben, die eben nicht nur online äh, auch diese, dieses Politische ins Zentrum stellt immer, sondern eben auch die Frage nach kulturellen und sozialen Funktionen, die damit zusammenhängen und gerade beim Ändern natürlich eine besondere Rolle spielen und diese Identitätsfragen eigentlich immer damit zusammenhängen. Auch in diesen Gruppen geht es immer um die Frage, wie identifizieren wir uns eigentlich über gemeinsamere Bezugspunkte aus unserer Kindheit und Jugend, die zwar jeder für sich allein erlebt haben mag, also bestimmte Medien, bestimmte Serien, die man toll fand, aber immer in dem Wissen, dass die Generation, in der man aufgewachsen ist, insgesamt mit diesen Medien zu tun hatte. Gerade popkulturelle Bezugspunkte sind in dieser Form von Erinnerungsauseinandersetzung besonders präsent. Man könnte auch sagen, sie sind sehr demokratisierte Bezugspunkte, weil eben popkulturelle Referenzen in der Regel einer ganzen Gesellschaft zur Verfügung steht, über die man sich dann austauschen kann, wenn man das online möchte. Vielen Dank. Erinnernden äh, äh, beschäftigt, und würde mich zum einen ziehen und zum anderen, ähm, dass ja die Stimmen und das Gewicht und die Macht angesprochen ähm, und gerade in sozialen Netzwerken ähm, gibt es ja einige Gruppen von NGOs und Institutionen, wo es eigentlich nur konsequent wäre, wenn die kein Teil davon wären. Ähm, also ähm, frage ich mich, ob genau die die äh, die ja, eine bestimmte Kritik äußern, vielleicht gar nicht Teil davon sind in sozialen Netzwerken, mhm. weil sie sich wehren gegen den Datenschutzmissbrauch. Mhm. Ja, also ähm, zu der Frage der ähm, Typen, äh, ja, das habe ich mir angeschaut. Ähm, und wie es vielleicht am Anfang schon so ein bisschen klar geworden ist bei dieser Gegenüberstellung dieser DDR-Gruppen und den, ähm, diesen 90er-Jahre-Gruppen, ähm, gibt es da eben zum einen diese Frage, steht für mich die Vergemeinschaftung im Zentrum? Das heißt, finde ich da Leute, mit denen ich diesen Austausch habe, die mit mir gemeinsam dieselben Erinnerungsbestände haben äh, und kann ich mich da als Generation identifizieren? Und auf der anderen Seite gibt es diese eher aktivistisch, politisch Interessierten, die natürlich auch an so einem politischen Thema hängen. Aber die auch ganz klar sagen, wir möchten sozusagen einen Bildungsauftrag erfüllen, weil die Leute nur diese eine Perspektive kennen, aber nicht die von denen, die eigentlich das erlebt haben. Das ist deren Argumentation. Mit, der, mit diesem Auftrag haben sie quasi diese Gruppe gegründet und sehen das als ihre Plattform, das endlich machen zu können, wo sie vorher nicht durchdringen konnten. Ja, obwohl einzelne von denen auf mehreren Ebenen aktiv sind, das ist ganz spannend zu sehen, dass sie ähm, eben nicht nur das machen, sondern zum Beispiel auch ganz viele Alltagsgegenstände sammeln und kleine DDR-Museen machen und äh, auf diesem Weg auch versuchen, Leute zu diesem Thema zu bringen. Ja, also versuchen das immer auf mehreren Ebenen, äh, treffen sich auch außerhalb des Internets ähm, ja. und, und machen irgendwelche Besichtigungen und ähm, gehen in, sie gehen selbst in DDR-Museen und machen da so ein Happening draus. Also da sieht man auch, dass diese Öffentlichkeitsebenen in der Arbeit, die die selber betreiben, auch ineinander fließen. Also man hat eben diese man könnte sagen Gruppen auf den mittleren Öffentlichkeitsebenen im Digitalen und dann treffen sie sich quasi als Gruppe dort nochmal offline und bilden wieder eine andere eigene Form von Öffentlichkeit heraus und beschäftigen sich dort mit Erinnerungen in institutionalisierten Kontexten. Also das, da sieht man auch nochmal, wie verwoben eigentlich alles ist und dass man da ganz schwer so harte Trennungen machen kann zwischen den einzelnen Ebenen. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie, was für einen großen Einfluss das Alter bei diesen ganzen Fragen hat, weil ähm, die Jüngeren, ähm, die natürlich häufig in diesen 90er-Jahre-Gruppen zum Beispiel noch sind, die sind ganz oft nur Zuschauer. Und die Älteren interessanterweise vielmehr die, die ähm, diskutieren, die sich einbringen, weil die eben, ich glaube, also meine These ist, dass die diesen Vergemeinschaftungsaspekt mehr suchen und brauchen ähm, als junge Leute, die in ihren eigenen sozialen Zirkeln total aktiv sind, die auf Facebook zum Beispiel auch unglaublich viele Freunde haben und ähm, diese, diese Gruppe nicht als so wichtig betrachten, sondern sich eher an den Inhalten orientieren und das spannender finden als diejenigen, die dort tatsächlich sind und sagen, ich will ähm, ja, diese Verbindung zu den Menschen aufbauen, die ich dort ähm, vorfinde. Und die Frage mit den äh, sozialen Netzwerken, naja, letztendlich kann man ja keiner NGO verbieten, dort aktiv zu sein. Ich meine, wenn die selber sagen, Social Media und Datenschutz, das ist kein, kein Umfeld, in dem wir uns bewegen wollen, kann man ihnen das nicht verübeln. Aber ich befürchte fast, dass man es also man verzichtet halt auf einiges, wenn man es nicht macht, dort aktiv zu sein. Von daher sieht man eben auch, dass Institutionen immer stärker auch die ganzen Social Media Kanäle mitbenutzen, aber eben auch Webseiten zu ihren eigenen Institutionen haben, wo sie natürlich mehr Kontrolle drüber haben. Die Frage ist natürlich immer: findet man das jetzt gut, dass diese NGOs, oder auch andere Organisationen mit ihren ähm, Zielen, politischen Zielen, in diese Diskurse reingeht. Äh, wenn man jetzt die Vorstellung hat, das ist doch gerade das Tolle daran, dass die Leute unter sich jetzt diskutieren und nicht von irgendwelchen politischen Perspektiven beeinflusst sind. Ähm, das ist ja auch illusorisch, also ich glaube, dieser Diskurs muss über diese Ebenen stattfinden und wenn sich da verschiedene Leute einklinken und verschiedene Ebenen, ist das eigentlich besonders spannend. Weitere Fragen? Hast du dich mit jemandem unterhalten, der, also, weil es wurde ja eben angesprochen, der jüngeren Generationen zum Beispiel dieser 90er Gruppe beitreten, hattest du da irgendwie Interviews geführt mit denjenigen? Mhm. Weil ist ja irgendwie spannend zu sehen, dass sie da irgendeine Faszination irgendwie haben, obwohl ja. sie da eigentlich nur aus, äh, ja, keine Erfahrung oder auch keine Erinnerung haben. Mhm. Also, ja, also das unterstreicht vielleicht wieder so ein bisschen die, die Rolle von Medien und dieser Objektivierung von Erinnerung, dass die eben auch Leuten zugänglich ist, die damit nichts zu tun hatten. Also das findet sich genauso in den DDR-Gruppen zum Beispiel, da sind Leute drin, die nicht dort gelebt haben, nicht in dieser Zeit ähm, dort aufgewachsen sind und vielleicht später dann ähm, in der DDR, also nach der DDR-Zeit geboren wurden, aber trotzdem das Gefühl haben, sie möchten was über diese Vergangenheit erfahren und sich deswegen dort anmelden und darüber diskutieren wollen. Das größere Problem ist eigentlich auf der anderen Seite, weil nicht alle wollen diese Gruppe öffnen. Also die, die diese politische Vorstellung haben und sagen, wir möchten dieses Wissen darüber auch anderen Generationen vermitteln, die wollen das. Und diejenigen, die diesen Anspruch nicht haben, wollen viel mehr unter sich bleiben, weil sie das Gefühl haben, hier dürfen wir so reden unter uns wie wir das gerne möchten, ohne dass jemand von außen sagt, so dürfte er aber nicht reden oder das interessiert hier keinen oder wie auch immer. Und so zeigt, sich, so zeigt sich eben, wie unterschiedlich die Bedürfnisse sind und je nachdem verhält man sich eben auch mehr als so eine In-Group orientiert oder eben auch so ein bisschen offener. Und ähm, diese 90er-Jahre-Welle, äh, die wir jetzt gerade haben, dieses ganze Retro, ähm, das ist ja auch so aufgebaut, dass es zugänglich ist für fast alle Generationen. Also man muss gar nicht in den 90ern gelebt haben, um das gut zu finden. Ähm, Ostalgie ist auch was, was insbesondere im Westen stattfindet. Also ganz viele äh, Westdeutsche ähm, finden es total schön, ähm, diese Ästhetik der DDR irgendwie ähm, mit sich rumzutragen, wieder aufleben zu lassen. Ähm, also das hängt auch ganz viel mit so Kommerzialisierungsstrategien zusammen, die dahinter stehen. Also ähm, das man hat es einfach geschafft, gerade bei Nostalgie ist das ein ganz spannender Punkt, diese politische Dimension zu tilgen und zu ersetzen durch ein, im Prinzip eine kapitalistische Vorstellung davon, dass man diese Ästhetik verkaufen kann. Und dass Nostalgie eben auch eine Art ist, besonders effektiv Werbung für Dinge zu machen, weil es eben diese emotionale Ebene hat. Dieses Gefühl, das Nostalgie auslöst, ist für PR und Marketingstrategen ein Geschenk. Und deswegen funktioniert es auch so gut, Dinge, die man selber nicht erlebt hat, trotzdem an den Mann zu bringen, über diese ja, Kommerzialisierungsstrategien, die dahinterstehen. Oder an die Frau. Oder an die Frau. Ja. Also hauptsächlich nicht ähm, Facebook? Ja. Mhm. Ja, Facebook. Nee, ich habe mich auf Facebook beschränkt, weil dort die, die Plattform natürlich so aufgebaut ist, dass sich dort diese Gruppendynamiken und Gruppenbildung besonders einfach nachvollziehen lässt, was mit Sicherheit auch eine gewisse Einschränkung darstellt, weil es besonders spannend ist, eben gerade auch diese verschiedenen Plattformen zu berücksichtigen und zu schauen, wo was passiert. Das Entscheidende daran ist aber natürlich, das ist schon so ein bisschen angesprochen mit der Frage, diese Social-Media-Plattformen, die haben natürlich eine bestimmte Macht über solche, über die Art und Weise, wie man überhaupt miteinander reden kann. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie groß die ausfällt. Allein die Frage, was man da teilen darf, in welchen Formaten man das machen darf, ist allein darüber bestimmt, was die Plattform zulässt. Und das ist natürlich schon eine starke Einschränkung von Diskurs letztendlich. Andererseits ermöglicht es durch die Plattform aber auch erst Diskurse, die andererorts nicht auf dieselbe Weise stattfinden könnten Aber das ist immer eine spannende Frage, wie sehr letztendlich die Plattform dazu führt, dass bestimmte Arten von Austausch möglich sind oder eben gleich von Anfang an unterdrückt sind. Und wenn man sich die Gruppen anschaut, dann sieht man auch, dass diese Machtstrukturen sich dort eben fortsetzen. Die Vorstellung, dass Online-Diskurse keine Hierarchien mehr kennen, dass alle auf selber Ebene miteinander reden können, ist totaler Quatsch. Ja, weil wir haben zum Beispiel die Administratoren in diesen Gruppen, die haben die erstellt, die entscheiden, wer reinkommt, die entscheiden, über was geredet wird, die schmeißen Leute raus, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die das gerne möchten. Sie machen das oft natürlich deutlich in den Gruppenbeschreibungen, wie das da abzulaufen hat aber natürlich ist es eine extreme Machtposition, die die einnehmen. Und dann entsprechend, gerade wenn es eben um politische Diskurse geht, wenn dann jemand nicht zufrieden damit ist und sagt, nee, wir, wir sehen unsere Vergangenheit anders, wir wollen deine Meinung nicht und schmeißen den raus, dann ist das natürlich problematisch für diese Vielstimmigkeit. Das ist immer die Frage, wie homogen diese Gruppen dadurch werden, dass sie eben eine Kontrolle darüber haben, wer, wer teilnehmen kann und wer nicht. An, an Macht und Teilhabe. Also ähm, weil wenn ich, ob ich jetzt erinnern kann oder überhaupt Zugriff zum digitalen Erinnern habe, hat ja ganz viel damit zu tun, ob ich einen Internetzugang habe äh, oder ob ich den habe oder vielleicht auch benutzen kann oder nicht. Also wenn wir jetzt gerade mal also dann in den Generationen schauen ähm, und ich jetzt also gerade so durch, durch die Museumsarbeit jetzt merke, alles, was, wenn sich so eine Digitalisierung einstellt, also auch eine, eine Katalogisierung in irgendwelchen Datenbanken, kann es ja schon sein, dass Dinge, die nicht digitalisiert sind, weil sich alles umstellt, tatsächlich verloren geht. Also, es ja. ist jetzt nicht so bei uns, aber ähm, also, ne, das, ja. so, man hat gar nicht mehr die, die, die Kapazitäten, alles, was man jetzt ähm, analog vorliegen hat oder an Objekten aufzunehmen. Das geht gar ja. nicht. Also, selbst ja. Ähm, und. Siehst du da so sehr... Es gibt doch ein Inventarbuch, da steht alles drin. Ja. Natürlich ist das festgehalten. Das ja, ich, Ja, aber ich finde im Internet nichts, was nicht immer dort eingegeben wird. Das steht überall drin. Genau. Und was da nicht eingegeben wird, das ist natürlich in diesem Medium dann nicht da, aber das ist natürlich in anderen sehr wohl da. Ja, ja, aber ja. durch die Dominanz der digitalen Medien und Prüfmaschinen ja, das und das ist aber so weiter, die Frage, ob das... ...wird das aus dem kulturellen Gedächtnis mehr oder weniger verschieben? Ja, aber das ist ja die Frage, also jetzt zum Beispiel Objekte im Museum, äh, wer sich damit befasst, der kommt ja gar nicht auf die Idee, alles hier was von sich bei Facebook oder so zu Nee, nee, das ist nicht, natürlich. Und der sehr sucht gut. ja ganz anders, also wenn, wenn Sie ins Museum gehen, dann haben Sie einen ganz anderen Blick, dann spielt das andere, keine, ganz wenig, geringe Rolle. Auch eine Rolle. Ach, Frage, auf jeden ne? Fall, aber es ist nicht so, dass alles, was da jetzt nicht ist, ist weg. Das ist nee, das stimmt, auf jeden Fall. Es ist oberflächlicher, könnte man sagen, wo es dann auch nicht stimmt, wenn man sich mit so einem, wenn Sie sagen, dass es da so Gruppen gibt, dann sind die da sicher ganz toll aufgehoben. Das finden Sie vielleicht so komprimiert und auch so schon zensiert. <lacht> nicht jeder, ja. Aber irgendwo sehen wir das. Kein Verlust. Es geht nichts verloren. Ganz wichtig. Naja, so. ja. also es gibt ja auch Medienformate, die die, die Zeit nicht für immer überstehen. Also, das ist ja, ich meine, das gilt für Digitales genauso. Die Vorstellung davon, dass wenn einmal digitalisiert, dann ist es safe, ist natürlich auch Quatsch. Also da sind auch viele Gefahren, dass man Daten verliert, dass man bestimmte Darstellungen fehlerhaft werden und all solche Fragen stellen sich dann natürlich auch. Also hm. Aber die Frage ist natürlich auch, wie lange Museum eben auf diese Art und Weise noch funktioniert, dass die Dinge da vor Ort liegen. Also ist ja die, tatsächlich die Frage, wie digitalisiert wird Museum in 20 Jahren sein, in 30 Jahren. Das sind ja Fragen. Das ist die Frage des Originals. Die Frage stellen Sie ja. jetzt gerade, inwieweit das genau. Original. Also bis ja. jetzt hat das immer jede noch so tolle Abbildung geschaffen. Ja. Ja. Beides ist gut. Mhm. Weil nicht jeder kann immer am Ort des Originals sein. Und von daher ist das großartig. 3D an sich und und Auch ja. für die wissenschaftliche Arbeit. Ja. Aber das sehe ich nicht. Ja. <lacht> mhm. Also, was eigentlich meine Frage auch war, ist, mhm. ähm, ob dir da ähm, Projekte äh, aufgefallen sind, oder irgendwo, dass du von welchen weiß, die ähm, mit dieser Gefahr, ob sie nur droht oder nicht, aber jetzt, man sich das ja mal überlegen, dass einfach eine gewisse Generation, die eben keinen Zugang hat oder möchte zu digitalen Medien oder Plattformen, auch nicht abgebildet wird. Also wenn du mhm. auch von Demokratisierung sprichst oder von einer demokratischen Plattform, würde ich da auch damit zu zählen, dass da alle, wirklich alle, also auch im umfassigen mhm. Sinne, vorkommen, die das aber ja nicht tun, sondern nur die, die was zu sagen haben, die was Sagen wollen, die das häufig auch gerne tun und eben andere, die nicht so, die, die, da müsste man dann für die äh, teilhaben und teilnehmen und so. Und ob du von solchen Projekten weißt, wo, wo ähm, ja, die nicht vorgesorgt hat, vielleicht ist ja vielleicht auch so <lacht> ja, eine große Theorie. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass das. Internet anders wäre, als andere Möglichkeiten, sich zu engagieren, auszutauschen, teilzuhaben. Also diese Grenzen gibt es in jeder Form, auch eben online. Und eine Perspektive, die, die man auch gerne vergisst, die aber natürlich genauso wichtig ist, ist, dass so ein Vortrag wie heute total aufgebaut ist auf der westlichen Perspektive, auf diese ganzen Themen. Wenn man jetzt nach Afrika schauen würde, würde sich das vollkommen anders darstellen, was nicht heißt, dass dort keine Online-Diskurse stattfinden, natürlich ist das auch so, aber es ist einfach so, dass die Verbreitung von Internetzugängen, von den Möglichkeiten an sowas zu partizipieren, weniger stark ausgeprägt sind, andere Formen auch einfach annehmen, die von denen wir hier zum Beispiel auch für wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben. Ganz kreative Möglichkeiten, sich auch über Erinnerungen auszutauschen. Klar, die Frage, wer teilhaben kann, fängt natürlich schon ganz grundsätzlich bei der Frage, hat man Internetzugang oder nicht an. Man könnte aber auch genauso sagen, Medienkompetenz grundsätzlich ist erstmal der, auch ein Riesenfaktor dabei. Also bin ich überhaupt auf Facebook? Wenn ich das schon mal nicht bin, dann kann ich in diesen Gruppen nicht teilnehmen, muss ich mir gucken, wo finde ich andere Gruppen? Ich muss eine Kompetenz haben, sowas zu suchen und zu finden. Also diese Probleme, die, die lösen auch äh, die Versprechen des Internets natürlich nicht. Klar. Aber ich kann leider jetzt kein Projekt nennen, das dieses Problem so ganz direkt angeht und sagt, im Kontext der Erinnerung möchten wir genau das verhindern. Und du sagst schon, dieses Problem der Agency, also wer für wen spricht und für wen Erinnerungsarbeit betreibt und Institutionalisierungsprozesse vorantreibt, die stellen sich nach wie vor. Ja, ja dann ist ja auch die Frage, ob man es so als Problem sieht oder man nicht einfach sagt, es ist halt ein anderes Medium und... Sie sagen, die anderen Änderungen sind anders. Ja. Das ist nicht die Realität, das ist nur ein Teil. Ja. Aber das ist... Bei äh jeder Biografie? Das ist schon eine wichtige Unterscheidung, wenn Sie sagen, es ist nicht die Realität, aber ein Teil. Viele machen ja den Unterschied zwischen der Realität und dem, was im Internet passiert, was auch schon totaler Quatsch ist, weil Internet natürlich zu unserer Realität absolut dazugehört. Und es ist nicht so, dass da was ganz anderes stattfindet, als das, was in unserem Offline-Leben stattfindet. Und deswegen finde ich es gut, diese Perspektive zu haben, als, gerade im Erinnerungsdiskurs, das als Ergänzung auch zu betrachten von vielen anderen Orten, an denen das äh, passiert und an denen es natürlich noch genau die gleichen Probleme und auch äh, Vorteile teilweise gegenüber dem Internet natürlich auch wiederum gibt. Also äh, Internet ist nicht nur toll und gut und äh, die tausend Optionen, die dann alle nutzen und äh, ja, die große Demokratisierung von Erinnerungen. Findet da genauso wenig statt, aber ähm, es gibt zumindest die Potenziale dazu. Ob die immer ausgeschöpft werden, kann man jetzt nicht sagen, aber es gibt Beispiele, da, wo es passiert, wo man sagen kann, da entstehen ähm, bedeutungsvolle Diskurse, die, bei denen es spannend ist, zumindest sich die anzuschauen und zu gucken, ähm, was für einen Zweck die verfolgen. Und auch ein bisschen Geschäftsmodell, das kann man auch nicht Klar, bei den Plattformen, ähm, ist es natürlich eine Form von Content, die die Leute, den die Leute produzieren, der, der Facebook zugutekommt oder welcher Plattform letztendlich auch immer. Diese, diese ganzen Ebenen sind hochrelevant, vor allem auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive die Frage des Datenzugriffs. Also die Forschung, die ich gemacht habe, ähm, hat zum Beispiel, ähm, also ich habe mir auch die, äh, die Posts von den Leuten angeschaut und habe die quantitativ inhaltsanalytisch untersucht und habe die darüber ähm, mit einem Programm über eine äh, API-Schnittstelle runtergeladen, ne? ähm, habe quasi diese Posts dieser Leute analysieren können dadurch. Wenn Facebook das macht, was es jetzt vorhat, im Rahmen der großen Datenschutzoffensive bei Facebook, dann wird es in Zukunft sehr viel schwerer sein, für Wissenschaftler an diese Daten ranzukommen. Facebook hat schon erzählt, wir geben unsere Daten dann an ausgewählte Wissenschaftler, die das dann machen dürfen, aber für uns ist natürlich klar, dass ein deutscher Wissenschaftler wahrscheinlich weniger Erfolg hat als irgendeiner von der Harvard University, wenn der bei Mark Zuckerberg anklopft und fragt, ob er mal Daten analysieren darf aus Facebook. Ja. Und so ist diese Debatte, die man natürlich unterstützen muss zu Datenschutz für die Wissenschaft, auf der anderen Seite auch wieder ein Problem. Und generell Vielleicht noch eine andere Perspektive, die ganz spannend ist für Leute, die sich für diese wissenschaftliche Perspektive interessieren, es ist es sowieso die Frage, wie man auch historische Forschung über online existierende Inhalte macht. Wenn man jetzt überlegt, wie man diese Gruppen in zehn Jahren rückblickend untersuchen wollen würde, ja, das ist mit Riesenproblemen behaftet. Also dieser Teil der Realität, den zu erschließen in 10, 15, 20 Jahren, ist natürlich extrem schwer. Ich habe es vorhin schon gesagt, diese Vorstellung, aber im Internet geht ja nichts verloren, ist totaler Quatsch. Ähm, sowas wiederzufinden, ähm, sowas ähm, zugänglich zu machen für die Historiker der Zukunft ist eine Riesenherausforderung und da muss Wissenschaft quasi jetzt schon anfangen, Archive zu bilden von Dingen, die schon in zwei Jahren nicht mehr existieren in der Form, wie wir es vielleicht irgendwann mal untersuchen wollen würden. Und dieses Problem kennt man ja auch, der Archivierung. Wie kann man heute schon wissen, was dann in 20 Jahren interessant sein wird daran überhaupt? Was ist weniger relevant, was ist extrem relevant? Mal ja, schwierig. Ähm, vielleicht, mich würde noch interessieren, weil Sie gesagt haben, Sie interessiert die Bibliothekenperspektive. Das habe ich so im Hinterkopf gehabt, ähm, ja, wegen Öffentlichkeit und Wissen, -hmm. aber das hatte wir jetzt da Weiß nicht. Ja. Nee. <lacht> ja. Bis auf natürlich die grundsätzliche Frage, wie auch das Wissen in Bibliotheken digitalisiert wird und zugänglich gemacht wird, was natürlich dann auch, ich glaube, Letztendlich ist es aber schon noch spannend, inwiefern Menschen diese Möglichkeiten sich dann auch aus diesen Beständen zu informieren, einfließen lassen in solchen Diskursen und Debatten. Da sind wir aber wieder eben stärker an dieser Frage oder an dieser Vorstellung des informierten Individuums, das versucht, sich mit Argumenten und viel Wissen in einen Diskurs zu begeben. Und gerade bei diesen, das ist vielleicht auch eine Perspektive, die ich gerne stark mache, bei diesen Diskursen in diesen Gruppen ähm, spielt äh, Emotionen oft eine viel größere Rolle als, ähm, als äh, rationale ähm, Abwägung von Argumenten. Ja? Dieses klassische Bild ähm, des aufgeklärten Menschen tritt ähm, da insofern ein Stück weit in den Hintergrund, weil es den Menschen dort oft darum geht, eben sich äh, über das Schöne, über ihre Gefühle auszutauschen ähm, und man das auch wertschätzen sollte. Meiner Meinung nach, ja, dass das auch ein, eine, ein, ein wichtige, eine wichtige Funktion dabei ist, sich über sowas auszutauschen, nicht nur eben aus einem intellektuellen Anspruch, sondern ähm, aus dem Aspekt heraus, dass man damit sehr viel ähm, eben auch emotionale Arbeit betreibt und emotionales Wohlbefinden herstellt, ähm, Freude und Trauer miteinander teilen kann. Also das finde ich, sind immer auch spannende Aspekte dabei. Und es heißt eben immer, dass durch diese ähm, Auseinandersetzung von unten ähm, diese emotionale Ebene eine größere Rolle bekommen hat. Also die Leute, die ihre persönlichen Erinnerungen zum Beispiel teilen und Erfahrungen, ähm, die sind natürlich stärker mit Emotionen verknüpft, verknüpft in ihren eigenen Narrativen, als man das jetzt in einem journalistischen Beitrag zu einem Thema liest. Ja, der äh, folgt natürlich anderen Logiken und Regeln ähm, als einfach eine lebensweltliche, alltagskommunikativ erzählte Geschichte. Und ähm, dass das mehr Raum bekommen hat, ist so auch eine Perspektive darauf, auf dieses Thema. Ich habe ganz schön viel Zeit verquatscht. Ähm, ich fände es ganz spannend, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, zumindest so einen ersten Blick darauf zu werfen oder sich damit kurz auseinanderzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern dieses Thema bei dem einen oder anderen vielleicht noch mal irgendwo auftaucht oder man sich damit noch mal beschäftigen möchte. Ich dachte, im Prinzip gibt es Drei Perspektiven, aus denen man das vielleicht noch mal irgendwann machen kann und möchte. Einmal aus so einer eher Praktiker-Perspektive, dass man sagt, man will vielleicht selber so ein Projekt machen, vielleicht da in dem Kontext sich mit der Frage beschäftigen, wie man so ein Erinnerungsprojekt macht. Das habe ich selber auch noch nicht gemacht. Aber es gibt eben viele Beispiele, die man sich vielleicht jetzt noch mal anschauen könnte, ein bisschen recherchieren kann, was es eigentlich so an Erinnerungsprojekten gibt. Man kann diese Forscherperspektive einnehmen und danach fragen, wie man eigentlich solche Änderungsprojekte untersuchen könnte, was sind da eigentlich spannende Aspekte, die einen interessieren oder auch eben so eine Art Dozentin-Perspektive, also die Frage danach, wie man denn auch eine Seminarsitzung zum Beispiel zu so einem Projekt machen könnte, wenn man das mal machen wollen würde. Vielleicht. Ich meine, nach knapp 20 Minuten, 25 Minuten haben wir noch, kann sich jeder so eine dieser Perspektiven rauspicken und nochmal überlegen, vielleicht auch einfach ein bisschen recherchieren, ein bisschen online gehen und gucken, was einen da interessieren würde, wie man diese Perspektive einnehmen könnte und so ein paar Notizen zumindest, auch wenn jetzt die Zeit nicht mehr so lang ist, zusammentragen, über die wir dann nochmal kurz reden könnten wie man sich das vorstellen würde, so zu machen. Und da kann sich, glaube ich, jeder einfach selber dem zuordnen oder vielleicht auch noch ein Viertes aufmachen bei dem, was einen selber am meisten interessiert. Je nachdem, welche, ja, welche Ziele Sie jetzt in den unterschiedlichen Kontexten da verfolgen.